Aber mein Kind bekommt manchmal 500 WhatsApp-Nachrichten in der Nacht. Muss das wirklich sein? Na, sein muss sicher nicht, aber es kommt sehr oft vor, weil diese Form der Kommunikation für unsere Kinder sehr wichtig ist. Als Eltern sollten wir drei Dinge dazu wissen. Wann wird es unseren Kindern wirklich zu viel? Was kann ich als Elternteil tun? Und wann wird es auch wieder besser? Aber warum nützen eigentlich Kinder WhatsApp so gerne? Auch wenn wir als Eltern es nicht verstehen oder nachvollziehen können, die Nachrichten sind einfach ein Teil ihres Lebens. Es ist ein Teil der Gruppendynamik in der Klasse, im Sportverein oder auch im Freundeskreis. Gerade wenn Gruppen neu zusammengewürfelt sind, geht es für die Kinder darum, ihre Rolle in diesen Gruppen zu finden. Und das passiert halt nicht nur im Klassenzimmer, sondern auch in den dazugehörigen WhatsApp-Gruppen. Uns Alten erscheinen die Inhalte völlig belanglos, aber um die geht es nicht. Aber 500 Nachrichten. Ist das nicht einfach viel zu viel? Das finden die Kinder ja auch. Einige Monate später sind es dann nur noch 100 und einige Jahre später nur noch maximal drei Nachrichten. Sie müssen es selbst lernen, wann es zu viel wird und wie man es auch vermeidet. Da muss ich dann eigentlich die Schule etwas machen, oder? Naja, nicht nur die Schule, auch die Eltern. Die Schule kann mit den Kindern Regeln erstellen, die nicht nur für das Klassenzimmer, sondern auch die Online-Welt gelten. Zu Hause ist es aber leider so, dass die Verbote und starre Regeln meist nicht so helfen. Diese sind dann am ersten hilfreich, wenn Gefahr im Verzug ist, also zum Beispiel bei Cybermobbing. Ja, dass das mit den Verboten und Regeln schwierig ist, das habe ich auch schon feststellen müssen. Aber was kann ich als Elternteil jetzt eigentlich trotzdem machen? Mmh. Geduld haben, aufrichtiges Interesse zeigen und die Möglichkeit dieser Art der Kommunikation anzuerkennen, das ist oft der bessere Weg. So gelingt es auch am ersten, dass die Kinder selbst ein entspannteres Verhältnis zu WhatsApp und Co. entwickeln und den eigenen Stress vielleicht sogar zugeben können. Und dann können sie es auch selbst anders machen, zum Beispiel legen sie ihr Handy freiwillig aus dem Zimmer oder schalten es in der Nacht auf Flugmodus. Also liebe Eltern, bitte, bitte Geduld haben. Es wird wieder weniger. Unsere Kinder sind ja nicht blöd. Sie lernen, dass 500 Nachrichten einfach zu viel sind. Ob sie das vor uns zugeben, das ist allerdings eine andere Frage.